Monopoly ist ein Spiel, da geht's um grosse Summen. Man schäffelt das Geld, dort möglichst viel, der Reichste der hat zuletzt gewonnen. Den Mann, der das dazumal so gerne gespielt hat, vor Jahren für die ist es ganz normal, mit Geldern so zu verfahren. Sie schäffelt Geld im Casino, sie schäffelt Geld in der Börse. Verlier merken es gar nicht, so ich nichts Gefühl, stören. Bei Monopoly geht es so, die Verlierer können nicht mehr kaufen Drum wär das Spiel fertig schon, doch bringt man es wieder zu laufen Wenn Geld verteilt wird von der Bank, das auch können konsumieren Die Verlierer sagen Gott sei hey, Dank und die profitieren Sie schäffeln Geld im Casino, sie schäffeln Geld der Börse Die Verlierer merken es gar nicht, somit nicht zu viel stören ist es so, dass Banken selber spielen. Sie sind ja meistens Zeiger, die Milliarden Gewinner zählen. Für das der Gewinn noch grösser wird und die Geschäft rentieren, die grosse Banken das Geld im Spiel gerade selber produzieren. Sie Schäffle Geld im Casino, Sie ist Geld der Börse. Die Verlierer merken es gar nicht, so wie hat nicht das Gefühl, es stören. Wenn die Nationalbank, wie es gehört, für alle das Geld wird schöpfen, dann wär der Gewinn nimmer unerhört, wo die Grossbank draus dät lüpfen. Und die Spiele wären so angelegt, dass niemand verlieren muss, das Vollgeld wäre so verteilt, dass alle profitieren. Und das Monopoly wär ein Spiel wie Unity und Yasser, Real im Leben hätte viel mehr Vollgeld in der Kasse.